Magst du Musik? Ich mag Musik. Und schon in der Bibel wird berichtet, wie Menschen Musik gemacht haben. Das steht in 2. Chroniker, Kapitel 5 zum Beispiel. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, der er freundlich ist und seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Welches ist eigentlich dein Lieblingsinstrument? beiden Instrumenten ist das Klavier. Und mit diesem Instrument möchte ich Sie jetzt unser Pfadfinderlied vorstellen. Schritt für Schritt gemeinsam nach vorne Spiel. Heide für alle und alle mit Jesus, gehen wir voran bis ans Ziel, gehen wir voran bis ans Ziel. Tausend Fragen suchen Antwort, ausprobieren und studieren. Wege finden, Brücken bauen, Lieder singen, musizieren. Schritt für Schritt, gemeinsam nach vorne, Hand in Hand, bei Arbeit und Spiel. heiler für alle und alle mit Jesus, gehen wir voran bis ans Ziel, gehen wir voran bis ans Ziel. Sternen, Himmel, Feuer, große Feier, stille Zeit, jeder Tag ein Abenteuer, Licht sein in der Dunkelheit. Schritt für Schritt, gemeinsam nach vorne, Hand in Hand, bei Arbeit und Spiel. Einer für alle und alle mit Jesus, gehen wir voran bis ans Ziel. Gehen wir voran bis ans Ziel.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 Geh mir voran bis ans Ziel.